Ich bin Abdallah Abaker, komme aus dem Sudan und arbeite im IT bei Microsoft seit 13 Jahren. Ich bin einer der ersten aus meinem Heimatdorf, der eine weiterführende Schule besuchen könnte. Dies war nur durch die Hilfe vieler Menschen möglich. Ich möchte diese Hilfe weitergeben. Ich habe deshalb mit Freunden und Arbeitskollegen einen Verein gegründet. Und wir engagieren uns vor allem in Bildung und Gesundheit. Mittlerweile gehen es 2.000 Kinder zur Schule und die Gesundheitsstation versorgt 20.000 Menschen aus Hildertalbir und der Umgebung. Bildung ist das Wichtigste, was wir einem Menschen geben können und die Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung dafür.